Heute mal wir einen flut abkannen mit der ich in E-farfischen also, kann und durch den anderen Hörnergrund ersetzen kann. Auf Ihrem Internetseite doink.com von der auch viel Flut-Tutorials, wie up zu benutzen aus. Für einen kleinen Überblick zu gehen, wirst du mal auf den iPad-Screen. Du könnt auch am klangen mit einer E-farfischen einem Karton oder T-Shirt machen. Als erstes starten wir die Green Screen App. Hier haben wir drei Ebenen. Die ihr e wisst, als die, die e ihr aus. Die anderen zwei, die ihr habt. Als erstes filmen wir alles ganz normal mit meiner Kamera. Wenn wir fertig sind, drücken wir auf den Plus, für das Video oder das Foto zu importieren. Hier ist es wichtig, dass wir die mittelste Spur holen. der sieht aus meinem Hintergrund lo schwarz. Das ist, aus, weil das Programm die Farbe schon rausgeschnitten hat. Falls es noch nicht gut genug aus oder ich keinen einen Hintergrund tun, kann ich heute auch 8 Farbe mehr präzis ausschneiden. Wenn ich zufrieden bin, drücke ich ab. Dann. Allo, das spannend. Hol mir un, mir hat vier Vierdruhung, wird der Bericht abgeholt. Dann sichne ich mir ein Foto, ersetzen sie ganz nur Und Schon habe ich mein nächstes Greenscreen Video gedreht. Ich schwebe in der Luft und sind also ein bisschen groß. Das kann ich ganz einfach ändern, indem dem sich auf die mittelste Ebene drehen. Und möchte am möchte regeln und eventuell auch mich klein machen.